Eine Seite bearbeiten, formatieren, bebildern und verlinken. Gib ins Suchfeld Spielwiese ein. Hier kann das Erstellen von Artikeln geübt werden. Klicke auf Bearbeiten und dann jetzt bearbeiten. Texte schreiben, einfügen und bearbeiten. Text markieren und löschen. Texte schreiben oder ändern. Text ergänzen. Text aus einem anderen Programm kopieren Dazu den Text markieren, die rechte Maustaste drücken und kopieren auswählen und im Text wieder mit der rechten Maustaste einfügen. Text formatieren, zum Beispiel fett oder kursiv. Text markieren, oben im Menü auf A klicken und fett hervorheben. Text markieren, auf A klicken und kursiv machen. Seite durch Überschriften gliedern. Text oder Zeile markieren und oben im Menü auf Absatz und dann auf Überschrift klicken. Überschrift in normalen Text umwandeln Überschrift markieren Oben Überschrift anklicken und Absatz wählen Text oder Zeile markieren Auf Absatz und dann auf Unterüberschrift 1 klicken Text durch Aufzählungen strukturieren Text oder Zeilen markieren Oben im Menü auf das Symbol für Aufzählungen klicken und die nummerierte Liste auswählen Text oder Zeilen markieren auf das Symbol für Aufzählungen klicken und die Aufzählungszeichen auswählen. Bild in Artikelseite einfügen Klicke oben im Menü auf Einfügen und dann auf Medien. Schreibt den Bildnamen oder einen Begriff in das Suchfeld, zum Beispiel Katze. Manchmal hilft ein Stern, das Richtige zu finden, etwa Katz und Stern dahinter. Wähle ein Bild aus. Bestätige Deine Wahl mit dieses Bild weiterverwenden. Füge eine Beschriftung hinzu und klicke auf Einfügen. Verlinkung einfügen Text oder Zeilen markieren, oben im Menü auf das Symbol für Verlinkungen klicken, mit OK verstanden bestätigen. Vorgeschlagene Verlinkung oder andere auswählen, sie erscheint nun im Text blau markiert. Speichern nicht vergessen Rechts oben auf Änderungen speichern klicken. Und noch einmal Änderungen speichern. Die Bearbeitung wurde gespeichert. Die Seite Spielwiese wird regelmäßig zurückgesetzt.